Ja, hallo meine lieben GeolebenTV TV zu sehen an diesem nicht so wunderbaren Morgen draußen regnet es, es schaut trübe aus. Aber was soll's, habe ich endlich mal Zeit, mich auszukurieren. Ich laboriere ja die letzten Wochen schon so mit einem Virus herum, das ich schon länger einfach nicht mehr gehabt habe, bin ich so gar nicht gewohnt. Und deswegen habe ich mich auch hier wieder ein bisschen genauer beschäftigt mit der ganzen Angelegenheit. Es steckt ein Virus dahinter und zwar von dem ganz, ganz viele Menschen betroffen sind, der latent immer irgendwo lauert und darauf wartet, bis er endlich aktiviert wird ja ich habe eine zweiteilige videoreihe diesbezüglich gemacht den ersten teil gibt es heute noch um halb sechs ja erster teil zu diesem virus und den zweiten teil werde ich morgen so gegen 10 uhr hochladen ja heute geht es darum wie dieser virus entsteht was er macht in welchen stadien er gefährlich ist oder weniger ja und zum teil welche krankheiten er auslöst und morgen im zweiten teil geht es dann genau um um die Krankheiten, welche in Verbindung stehen könnten und was du natürlich selber selbstverantwortlich, selbstverantwortlich dafür tun kannst. Ja, in dem Sinne, ich freue mich auf dich heute um halb sechs und morgen dann gegen zehn zum zweiten Teil dieses Virus, Virus den ziemlich viele in sich tragen und der nur darauf wartet, das aktiviert wird in dem Sinne alles, alles Liebe. Wir sehen uns heute und morgen. Baba, ciao, tschüss, euer Guillaume.